Ja, natürlich berücksichtigen wir bei den Fahrzeitberechnungen die komplette Wegekette von Tür zu Tür. Das heißt auch so etwas wie ein Wechsel zwischen den Verkehrsmitteln, Abgang, Aufgang zu der Metro wird mit berücksichtigt. Ebenso wie die Zeiten, die benötigt werden, um ein Pkw zum Beispiel abzustellen. Bei einem Verkehrsmodell wird ein Untersuchungsgebiet möglichst weiträumig geschnitten, das alle Mobilitätsformen innerhalb dieses Raumes berücksichtigt. Das heißt, in unserem konkreten Fall, wir haben in dem Modell von Spielfeld bis hoch nach Bruck den gesamten Verkehr berücksichtigt und damit spielt natürlich auch das Umland eine Rolle. Und wir haben auch die externen Verkehre, zum Beispiel aus Slowenien, dann über den Grenzübergang-Spielfeld mit berücksichtigt, sowohl was den MIV angeht, als auch den ÖV. Prozentuale Änderungen auf Relativzahlen ist verwirrend. Ich sage deshalb auch eher, wir haben eine Reduktion im Model-Split von 41% auf 36% im Kfz-Anteil und das ist eine doch sehr beachtliche Zahl, wenn wir beachten, dass wir in den letzten 30 Jahren nur 2% Steigerung im ÖV hatten. Diese 5% Reduktion entsprechen immerhin 400.000 Pkw-Kilometer pro Tag und das ist doch eine ganz beachtliche Zahl.